Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 8, Segmentierung und Klassifizierung. Ich soll eine sprachliche Einheit beschreiben, wie gehe ich das am besten an? Eine Wissenschaft zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie bestimmte Operationen definiert, mit denen sie einen Gegenstand beschreibt. Zwei dieser Operationen für die Sprachwissenschaft sind das Segmentieren und das Klassifizieren. Das Prinzip dieser Operationen lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren. Einen Gegenstand wie diesen können Sie in seine Bestandteile zerlegen. Wollten Sie diese Teile auch zusammen mit anderen ordnen, könnten Sie sich am Kriterium der Farbe orientieren. Oder am Kriterium der äußeren Form oder Größe. Oder am Kriterium der Funktion, denn nur einer der Schlüssel öffnet das Schloss. Nicht anders werden diese Operationen in der strukturalistischen Sprachbeschreibung nach Ferdinand de Saussure auf sprachliche Einheiten angewendet. Zunächst werden diese segmentiert, um anschließend klassifiziert zu werden. Für die Klassenbildung sind vor allem Form und Funktion sprachlicher Einheiten die entscheidenden Kriterien. Segmentierung und Klassifizierung sind zwei Basisoperationen der Sprachanalyse. Diese finden für die Beschreibung von Einheiten unterschiedlicher Komplexität von Vernehmen bis hin zu Textbausteinen Anwendung.